Und damit herzlich Willkommen zu einem weiteren Video nach langer Zeit mal wieder. Ähm, heute zu relativ aktuellem Thema. Ähm, und zwar werde ich heute mal mit euch über das Thema Son of Kong sprechen. Und ich weiß, ich weiß... Ähm, <lacht> ich weiß, Sun of Kong ist noch nicht mal bestätigt worden. Tatsächlich wurde der Wunsch nur vom Regisseur von Godzilla vs. Kong geäußert. und Einfach mal so einen Namen reing reingeworfen. Und ähm, ich will gerade mal so ein bisschen mit euch darüber reden, mal meine eigene Theorie euch so ein bisschen erläutern, worum es denn da gehen könnte. Jetzt werdet ihr euch vielleicht denken, das Schwätzen der jetzt da. Es ist, ist doch wohl vollkommen klar, worum es da geht. Hier würde eine Generation übergeben. Der Film heißt schließlich Sun of Kong, also Sohn von Kong. Ähm, ich habe mir jetzt hier ein paar Gedanken dazu gemacht und möchte einfach jetzt mal anfangen, ähm, schon die erste Theorie so in den Raum zu schmeißen, für den Fall, dass wir eben wirklich den Film Sun of Kong bekommen werden. Und ähm, zwar geht es eben hierbei um die Story. Gleichermaßen werde ich jetzt hier diese Story in den Raum schmeißen und danach jedoch erklären, was dafür spricht, aber auch was dagegen spricht. Ja, ich werde meiner eigenen Theorie so ein bisschen widersprechen, einfach weil die Theorie mehr so ein Wunschdenken ist, was vielleicht gar nicht so wirklich in dieses aktuelle Monsterverse reinpasst, aus bestimmten Gründen. Ähm, und folgendes habe ich mir überlegt, ähm, viele hängen sich eben am Titel auf, Son of Kong. Macht ja nur Sinn, dass der Kong, den wir eben kennen, ähm, jetzt quasi Nachwuchs bekommt, wie auch immer das vonstatten gehen soll, da er ja anscheinend der einzige Kong ist, der noch am Leben ist. Ähm, und dass dann eben ja quasi eine, eine Generation weitergegeben wird, eben an den Sohn von Kong. Ich bin der Meinung, das könnte auch ganz anders laufen, denn wir müssen das folgendermaßen betrachten. Wir haben ähm, als großen Überbegriff haben wir die, ähm, die Spezies. Die Spezies ist der Kaiju. So, ich glaube, da sind wir uns schon mal einig. Das ist so... Und dann haben wir jetzt schon mal zwei unterschiedliche Rassen. Wir kennen eigentlich schon mehr, aber zwei, die zwei prägnantesten Rassen sind ganz einfach die Rasse Godzilla und die Rasse Kong. Das heißt, der Name Sun of Kong kann sich auch theoretisch einfach auf den uns bekannten Kong beziehen. Das heißt, in meiner Theorie springen wir in einem möglichen Sun of Kong noch viel weiter in die Vergangenheit zurück, als es sogar Kong Skull Island gemacht hat, nämlich ähm, in den Krieg der Kaijus. Und sehen den Krieg der Kaijus ganz einfach aus der Sicht der Eltern unseres Kongs. Somit ist der Titel Son of Kong auf den Kong gemünzt, den wir bereits kennen. Das heißt, unser Kong ist der Son of Kong. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das Ganze meine. Das Ganze ist eben dann sehr nach der Rasse Kong bezogen. Ja, Kong ist nämlich nicht klar definiert, dass es nur unseren einen Kong gibt. Für diese Theorie würde zum einen eben dann schon mal sprechen, dass Kong sich nur sehr schwer fortpflanzen kann, wenn er der einzige seiner Art ist. Das könnte man natürlich auch irgendwie drehen, dass da noch ein, ein, ein weiblicher Kong auftauchen würde. Das wäre gar nicht so schwer, das irgendwie so darzustellen, ähm, dass in der Hollow Earth sich vielleicht auch noch mehr Kongs befinden. Allerdings blenden wir das einfach erstmal aus und sagen, Moment, uns wurde erklärt, das sind die Letzten ihrer Art. Wenn sie bei dieser Aussage bleiben und sie nicht einfach wahllos verwerfen werden, ist das eben auch so. Das heißt, wir haben gar nicht die Chance, dass unser Kong sich irgendwie fortpflanzen könnte. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf meine Theorie ein, wir springen in der Zeit noch weiter zurück. Wir, wir springen sogar an Skull Island vorbei und landen zigtausend Jahre von mir aus in der Vergangenheit. Vielleicht zu einer Zeit, wo sogar die Dinosaurier noch auf der Erde gelebt haben. Und zu dieser Zeit hat im Inneren der Erde, in der Hollow Earth, ein riesiger Krieg gewütet. Ähm, zwischen den Kongs, äh, zwischen den Godzillas auf jeden Fall und vielleicht auch noch zwischen and äh, anderen Kaiju-Arten. Um, und dieser Krieg ist letztendlich um, dafür zuständig, dass die Dinosaurier aussterben, weil der Krieg irgendwann an die Oberfläche gerät und an der Oberfläche werden dann eben auch die naja, Oberflächenbewohner, eben die Dinosaurier, in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, wir hätten hier eine Geschichte schon mal, wie die Saurier aussterben würden. Das ist eben nur so nebenbei, das wäre eine so meiner kleinen Theorien ähm, Ja, des Weiteren wäre es eben einfach dieser Krieg. Und ich sage ganz ehrlich, dass ich der Meinung bin, dass dieses Kriegsszenario, sollte das MonsterVerse jetzt noch irgendeinen richtig großen Erfolg starten. Ähm, der Pandaman hat ja mal ein paar Zahlen genannt, Video verlinke ich hier oben. Ähm, auf jeden Fall, reinschauen lohnt sich, ist super informativ, dass die Einspielzahlen der einzelnen Filme ja noch nicht so dafür sprechen, dass es sich wirklich lohnen würde für Warner Brothers, das MonsterVerse unbedingt fortzusetzen. Allerdings gehen wir mal davon aus, dass sie es wirklich machen würden. Ich glaube, früher oder später würden wir auf jeden Fall einen Film bekommen, der in dem bereits angeteassten ähm, Krieg der Gaijus spielt. Ich glaube, da kommen wir gar nicht dran vorbei. Also warum dann auch nicht die Geschichte von Kongs Eltern nehmen, weil auch hier haben wir schon in Kong Skull Island bestimmte Teaser bekommen, wo es eben hieß, ja. Kongs Familie wurde von den Skullcrawlern getötet. Aber den Kontext dahinter kennen wir nicht. Das heißt, warum ist, das heißt, man könnte doch die Story so formen, dass ähm, Kongs Eltern im Krieg der Kaijus möglicherweise von ähm, den Skullcrawlern getötet wird. Da müsste man eben auf die zeitliche ähm, äh, Kontinuität dann schon aufpassen. Kontinuität. Kontinuität. <lacht> müsste man dann irgendwie schon achten. Äh, wenn das nicht hinhauen würde, könnte man eben noch einfach sagen, okay, das Ganze spielt dann eben auch noch nach dem Krieg. Das heißt, wir erleben den Krieg hautnah mit. Der ist dann irgendwann zu Ende. Und dann sieht man, äh, wie die Eltern sich in Skull Island quasi wohlfühlen und dann aber leider sterben. Das wäre eine richtige Tragödie in einem Kriegsszenario. Ähm, was hierbei eben schwer wäre umzusetzen, dass wir eben einen Krieg von Kaijus hätten. Das bedeutet, wir hätten keine einzige Figur, die mit uns menschlich agieren würde. Ich meine, reden. Also wir, wir hätten einfach keinen Dialog in dem Film. Das wäre dann natürlich schon ein Ausschlusskriterium. Es sei denn, wir hätten einen Regisseur, der sich wirklich auch trauen würde, das zu machen. Der sagen würde, hey, das kann funktionieren. Ähm, möglicherweise könnte der Film auch quasi eine Stimme aus dem Off haben von einem Professor, einem Doktor, der die Geschichte analysiert hat. Vielleicht auch einfach irgendwie, ähm, dass die Kleine aus Kongskull Island eine Geschichte aufschreibt, die Kong ihr erzählt hat, die Kong aus der Hollow Earth erfahren hat und dann gibt die Kleine das eben an einen Professor weiter und der liest das Ganze eben dann vor und während er es vorliest, sehen wir eben den Krieg. So könnte man das natürlich auch lösen. Ähm, so, jetzt kommen wir erstmal dazu, warum es denn Sinn machen würde, genau diesen Ansatz wahrzunehmen und Son of Kong genau diese Geschichte zu verpassen. Ähm, wir haben jeglichen Details angeteast bekommen, die genau darauf abzielen könnten. Es würde einfach Sinn machen, diesen Film herauszubringen, ähm, weil man eben angedeutet hat, okay, Kongs Eltern sind tot. Das hat man eben schon mitbekommen, das heißt, dieses, dieses Stück Geschichte haben wir eben schon. Das heißt, das ist ein Teil eines, eines movie pitches den wir wirklich schon präsent haben. Dazu wissen wir aus, Kong Skala, äh, aus Godzilla vs. Kong, dass Godzilla und Kong die beiden letzten Überlebenden eines Krieges sind. Und das ist, finde ich, ein Riesenhäppchen, der uns einfach nur vorgeworfen wurde, aus dem nichts gemacht wurde. Ähm, wir sehen auch noch einzelne Details in der Hollow Earth, die ich jetzt nicht unbedingt spoilern will für die, die Godzilla vs. Kong noch nicht gesehen haben, die aber auch total interessant sind und sie werden einfach so nebenbei weggearbeitet, ohne darauf einzugehen. Und da müsste man einfach wesentlich mehr machen, deswegen bin ich der Meinung, der Film, ähm, in dem wir diesen Kaiju-Krieg beobachten können, der muss kommen, der wird kommen ähm, und unter dem Titel Son of Kong würde er auch irgendwie Sinn ergeben. Bin ich tatsächlich der Meinung, ähm, dass der Film eben so enden könnte, dass die Kong-Familie es irgendwie doch schafft aus der Hollow Earth zu flüchten, um, sie entkommen dem Untergang der Dinosaurier, der apokalyptisch auf der Erde ist und äh, kommen irgendwie nach Skull Island und decken dann da sie kommen, äh, sie sind in Frieden, äh, in Sicherheit, äh, bekommen dann eben ihr Kind, den Son of Kong und Kong, <lacht> Entschuldigung, Son of Kong und ähm, dann passiert eben dann die große Tragödie und... Naja, Kongs Eltern sterben. Die Geschichte wäre einfach wirklich dramatisch und ich bin der Meinung, dass Kong tatsächlich, obwohl ich immer noch Team Godzilla bin, wesentlich interessante Ansätze für eine Background-Story hat als Godzilla. Und ich finde, die müsste man einfach mal erzählen, weil ich meine, durch seine ganze Mimik, durch seine ganze. durch die gesamte Gestik hat Kong irgendwas Menschliches. Klar, er ist halt ein Riesenaffe. Und das kann man verdammt gut rüberbringen, dass diese Kreatur einfach eine verdammt tragische Geschichte hat. Und ich will die aus irgendeinem Grund sehen. Warum ich jetzt aber der Meinung bin, dass das nicht passieren wird, ist ganz einfach der Fakt, dass wir Godzilla seit, 2000, seit, äh, seit, <lacht> dass wir Godzilla seit 2014 in der Gegenwart haben. Ähm, Kong haben wir eben erst in der Vergangenheit gehabt und dann hat er seinen zweiten Film in unserer Gegenwart bekommen, eben in Godzilla vs. Kong. Ich weiß nicht, ob es storytechnisch... technisch... technisch so rum, so schlau wäre, ähm, jetzt wieder komplett in die Vergangenheit zurückzuspringen. Gerade jetzt, wo wir eben Kong haben, ähm, in, der, in, der, in der Gegenwart. Und ich bin der Meinung, ich würde es gern sehen, aber vielleicht unter einem anderen Ansatz. ich Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ich hätte es einfach nicht gerne, dass Kong jetzt schon seine sein, sein Staffel weitergibt und. Ähm, ja, dass wir jetzt eben einfach dann den Sun of Kong und Son of Godzilla bekommen. Das ist einfach noch viel zu früh. Weswegen ich äh, auch denke, dass der Name Sun of Kong vielleicht irgendwann viel später auftreten wird. Und noch nicht jetzt. Ähm, ich hatte noch irgendeine andere Begründung, warum ich nicht glaube, dass das passiert. Genau, wir haben nämlich noch eine Serie, ähm, die wir auf jeden Fall bekommen werden. Das ist die Serie Skull Island. Wichtig hierbei ist natürlich, die Serie heißt... Nur Skull Island, sie heißt nicht Kong Skull Island. Das bedeutet, diese Serie müsste sich nicht mal unbedingt um Kong drehen. Und da habe ich mir jetzt gedacht, was ist denn, wenn diese Animationsserie uns den Krieg vor Augen führt? So, warum würde die dann aber eben Skull Island heißen? Weil Skull Island etwas sein wird wie die Oase der Hoffnung, ja, diese, dieser, dieser Friedensplatz aus Disneys Dinosaurier, dieser eine Ort, an dem alles sicher ist. Ähm, die Serie könnte sich tatsächlich um einen Kaiju Krieg handeln, der ähm, der letztendlich naja, damit endet, dass die Familie Kong auf Skull Island landet. Deswegen heißt der Film Skull Island. Die kommen dann eben da an und dort bekommen sie eben dann ein Kind, Son of Kong. Dann könnte Son of Kong quasi diese Geschichte aufnehmen und könnte uns als nächsten Film den Zeitsprung bringen zwischen Kong Skull Island und der Gegenwart von 2014. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Quasi, dass wir mit der Serie Skull Island eine extreme Vorgeschichte haben. Daran knüpft dann quasi Kong Skull Island an. Danach knüpft dann irgendwie Son of Kong an, wenn er so heißen sollte, und erzählt uns dann die Geschichte von Kong Skull Island bis 2014. Und dann hätten wir wirklich eine Geschichte bis hin zu Godzilla vs. Kong, die durch die Bank weg durch erzählt worden wäre. Diese zwei Filme fehlen uns auf jeden Fall. noch. uns fehlt noch ein Film, in dem wir den Krieg mit den Kaidos erklärt bekommen und eben die Zeitspanne von Kong, ähm, ich weiß gar nicht, was für ein Jahr es war, ich werde es hier mal einblenden, bis eben 2014. Ähm, was ich allerdings glaube, ist tatsächlich, dass der Titel Sun of Kong noch geändert wird und ähm, dass der nächste Kong-Film tatsächlich in der Zukunft spielt, also in unserer Gegenwart, dann spätere Zukunft, das ist echt kompliziert. <lacht> und ähm, dass wir mit der Serie Skull Island wahrscheinlich die Lücke geschlossen bekommen, die Kong und Godzilla aus 2014 so zeitlich ne, voneinander trennt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert erklärt und ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, ihr könnt ja mal einfach eure Theorien reinschreiben, glaubt ihr, Son of Kong wird realisiert, glaubt ihr, ähm, es wird eher eine, eine, eine Generationsübergabe oder glaubt ihr wirklich, es könnte sein, dass mit Son of Kong unser Kong gemeint ist, dass er eben, vielleicht kommt auch noch ein, ein, ein, ein, ein Titel, der noch verändert wird, wie The Last Sun of Kong oder irgendwas, dass Kong der letzte Sohn seines Vaters ist, dass er überlebt, irgend sowas könnte man dann natürlich machen und ähm, mir sind diese Ideen einfach gekommen und ich habe mir dann einfach nur gedacht, da ist noch so viel Potenzial in diesem Monsterverse, da ist noch alleine in Kong so viele Ideen, die man umsetzen könnte in irgendeine bestimmte Richtung. Und ich bin der Meinung dass wir auch von Godzilla vielleicht noch andere Geschichten erzählen können. Godzilla ist mir leider die Vorgeschichte relativ bums. Ähm, ich habe auch nicht mitbekommen, dass er da irgendwie groß gelitten hat oder sowas. Deswegen bin ich der Meinung, wenn es eine Kriegs ein Kriegsszenario geben sollte in einem Film, in einer Serie, macht es irgendwie schon Sinn, das aus der Sicht der Kongs zu zeigen. Ähm, ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ähm, habt ihr irgendwelche Theorien zu Sun of Kong? Ähm, Glaubt ihr, der Film kommt? Glaubt ihr, der Film hat wirklich auch den Namen Sun of Kong? Und worum könnte es da gehen? Und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Ganz wichtig. Was haltet ihr von einem Film oder einer Serie über den großen Krieg der kaitos Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Das wollen wir sehen. So. Mit diesen abschließenden Worten äh, verabschiede ich mich. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.